Wir ja. ganz ja. Während wir die Folge starten, müssen andere dringend parken, am besten direkt in der Mitte. Da frage ich mich, was soll Ich ja noch einfach dumm stehen bleiben, ey. Gut, genau die Mitte ist übertrieben gesagt, aber der nächste toppt sie alle. Der stellt nämlich ähnlich ungünstig den Kreuzungsbereich zu, aber hier Freunde, hier müssen Busse rumkommen. War eine der wenigen Menschen, denen ich vertraute. Zum anderen hielt ich sie für eine Art Schützling. Ich hatte sie nun seit Monaten unterrichtet und ich wollte, dass sie in der Lage war, sich selbst ein Leben in der Magierwelt aufzubauen. Und dann hielt ich sie noch für etwas mehr. Yo, mehr als aus Verzweiflung hupen kann der Busfahrer auch nicht mehr und der Egoist da, der geht in aller Ruhe einkaufen. Ich hatte sie gleichzeitig wie eine gute Freundin, einen Lehrling und eine potenzielle Freundin. Waren. Und das funktioniert recht. Ich erinnere mich Echt? daran, wie Arachne zu mir gesagt hatte, dass sie sich nicht wie mein Lehrling benahm und ich mich nicht wie ihr Meister verhielt. Und ich begriff, sehr Arachne recht also ich weiß nicht, was der so dringend kaufen muss, dass er sich hier so hinstellt, aber leckere Energy Drinks und Eisteesorten gibt es auch bei Holy Online. Es geht viel besser, ohne den Verkehr hochzuhalten. Mit so einem Probierpaket kannst du ganz entspannt über Tage kicken, ob da was für dich dabei ist. Und wenn dem so ist, holst du dir die Sorte in groß. Dann hast du Wochen oder Monate lang leckere, gesunde Drinks. Gut für dich, gut für mich und gut für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Viele von euch sind schon an Bord und haben mir positive Rückmeldungen dargelassen. Neue Kreationen mit dir, Walter Fruchtpower, sind pünktlich für die warmen Zeiten auch am Start. Und glaubt es mir oder nicht. Meine Lieblingssorten mit Himbeer-Vanille oder auch der Raspberry Raptor sind teilweise schon weggesuchtet. Jetzt auch mit 10% Rabatt auf eure wiederholten Einkäufe, weiterhin 5 Euro geschenkt für den, der das erste Mal dabei ist. Danke fürs Werbung, Werbungkicken, das finanziert euch nämlich unter anderem die Videos, die kamen und noch kommen werden. Danke an Holy für die Bereitstellung und jetzt geht's weiter. Hier jedoch entstehen Probleme aufgrund eines Bußes. Natürlich kann er dafür absolut gar nichts, aber freie Sicht hast du dann nicht mehr. Deshalb nicht vorrollen, Leute, abwarten. Kurze Fix. Alter. Boah, ich krieg Gänsehaut bei sowas, ey. Da hinten siehst du die schon rüber huschen wie so ein Haufen scheu gewordener Rehe. Chris, mein Jutta, mach dich bremsbereit. Okay, ja. gut. Dann werde ich doch mal mit dem wenn Gehobacht. Ja. Okay, bis dann. Ich freue mich schon, wie du das feierabend hast. Mensch, also... Ich hab mir gerade ein Kind vor Auto gerannt, ey. Was? Scheiße, ey. Boah, weißt du, was man da wirklich mal müsste, Chris? Eigentlich muss man da hupen bei sowas, aber ich hab's jetzt irgendwie gerade mich erschreckt. Die Ohren lang ziehen müsste man den. Du hast aber auch öfter so ein Glück, war? Jedes Mal, wenn ich wieder telefoniere, passiert irgendwas. Und jedes Mal muss ich dem, dem, dem Leon dann schreiben, bitte meine, meine Frau äh, zensieren. Hast du ja schon erledigt. Wieso gehen raus. Na dann jeden von mir, auch Grüße zurück, das ist ja wohl klar. Also ohne Scheiß war, ich liebe Clips von Sammy, weil sie einfach immer so eine unfassbare Ruhe ausstrahlt. Das ist Kunst. Das ist okay. Alles gut. Ich will die Kunde auch noch Gleich mal vorab, um weiteren Oberlehrern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es ist ein unfassbar weit verbreiteter Irrglaube, Radfahrer müssten hintereinander fahren. Absoluter Schwachsinn, sie können und dürfen prima nebeneinander herfahren, solange der Verkehr dadurch nicht behindert oder gefährdet wird. Wieso auch nicht? Autos sind genauso breit. Und klar, mein Gott, dann kannst du halt mal nicht überholen, Piss dir nicht ein. Verlieren solche Leute an Männlichkeit, wenn sie ihre 10 PS nicht ausfahren können oder was? Du bist nicht alleine auf der Welt. Und das Ding hier, das Zusatzzeichen, 1022 10, Radfahrer frei, sie sind frei. Darin diesen Weg zu befahren oder es zu lassen. Es besteht keine Pflicht. Und das übrigens schon seit 1992, also schon fünf Jahre, bevor ich in flüssiger Form vorhanden war. Ich muss mich gerade mal darüber auskotzen, weil was der jetzt macht, ist hier Fährdung, Nötigung und dümmer als alles, was ich jemals kennengelernt habe. Selbst der Schimmel auf meinem Toast weiß, wohin er wachsen muss, um mehr Sonnenlicht zu bekommen. Solche Fahrer einfach des Landes verweisen. Es reicht doch irgendwann auch mal meine Fresse. So, jetzt zum Clip. Achso, ne, eins noch, ich bin Autofahrer durch und durch, habe noch nie ein Fahrrad im Straßenverkehr genutzt, aber ich habe Hirn und kann lesen. Das sollten sich manche vielleicht mal abgucken. Weißt du nicht, wohin? Dann macht Parken sicher Sinn. Oh Mann, ey. Anne, ich habe ja gesagt, du sollst dich bremsen, hör mal. Also Wiederholungstäter und Ersthelfer sag ich jetzt mal haben hier Spenden dagelassen, Amazon-Einkäufe für mich getätigt und es gibt auch welche, da war kein Zettel dabei. Danke an diese anonymen Spender. Ah. Diese Form des Wendens ist doch auch nur ein langes Linksabbiegen. Also warten, Bro! Was machst du hier? Was? Junge, ja, bist du blöd oder ja, was? Ja, ihr seid dumm. Ihr hatten ein Grün. Ja. Wow. Das hat äh, er da nicht verstanden. Wenn, nee. äh, wenn nimmt, muss er ja. vorbei lassen. Wow. Ja, er hat im Moment kein Grün mehr. Ja. Ja. Außerdem volle Möhre über die Sperrfläche sehe ich gerade. Und Alex hatte die Clips zusammen, ihr schweißt daher noch einmal hinterher. Aber bitte für die Zukunft die Clips einzeln senden, kann ich besser sortieren. Danke. Der hier denkt sich, ich muss hier raus. Aber muss er ja nicht. Hallo, und dann noch abfahren. Ja, natürlich. Die ja, Abfahren kommen nur so plötzlich. Ja, oder auch nicht. Naja, man kann die mal nochmal spontan Oh Boah, ich sehe den Clip hier, wie du im Dunkeln auf den Rasthof fährst und werde direkt müde <lacht> Jedenfalls, was sehen wir da, ein LKW fährt rückwärts Was du jetzt machst, ist sehr ehrenwert, nämlich das Licht aus, weil der LKW-Fahrer sonst nach hinten ja nicht mehr sieht Thema Spiegelung, aber Standlicht ist wohl für deine Sicherheit nach hinten auch nicht verkehrt Denke ich mir jetzt mal so, ne, aber eine gute Tat Ey, hab hier noch ihr Meckert. Das müsst ihr jetzt übernehmen. Déjà vu und Wochenendeinkauf auf der Rückbank verteilt. Die geschrieben schrieben ist mhm. Ich dann ist ja Volleyball. Aber sie hat auch gesagt, das Hobos so, so eine. Mann! Junge! Alter! Kiekma, nur ein Lkw auf der rechten Spur, mehr nicht? Oder, oder etwa doch mehr? Er sagte noch, gib doch Gas! So, na, das hat ja thematisch ganz gut hier passt mit dem Rätsel aus der letzten Folge. Ich hab's hier jetzt schon im Video aufgelöst, also müssen wir das jetzt nicht mehr machen. Ich danke euch fürs zusenden eurer Aufnahmen. Ja, da können wir sogar alle noch was lernen. Und äh, warum ist hier zweimal Alex in der Endcard? Ich ich äh wa warum Ach, weil er zwei Clips hintereinander. Ach, das das habe ich einfach verkackt. Egal, ich lasse es so stehen. Ich bin auch nicht perfekt. <lacht> oh Mann, ich dachte gerade so, hä? hä? So, was ist ein Verkehrszeichen hier? Was das aus, Freunde?